Auf den Oldenburger Stadtautobahnen steht es heute früh an vielen Stellen, vor allem in den Baustellenbereichen. Viele Zugfahrer dürften zusätzlich aufs Auto umgestiegen sein. Er hat keine Lust auf Stau, macht heute Homeoffice in wie viel Städte. Der angehende Student Tom Schulte jobbt bei einer Spedition in Bremen, fährt dann Auto. Schon an normalen Tagen nerven ihn die Baustellen, vor allem in Oldenburg. Wenn ich dann äh, schon weiß, okay, eine Stunde habe ich Minimum und dann äh, noch wahrscheinlich ne, ein paar mehr Leute, die dann mit dem Auto plötzlich unterwegs sind, ähm, dann das staut sich das. Und da habe ich gesagt, nee, heute nicht. Oldenburg gehört neben Hannover momentan in Niedersachsen zu den Flaschenhälsen für Autofahrer, weil hier viele wichtige Verkehrswege verlaufen, auf denen gebaut wird. Dass es hier heute aufgrund des Bahnstreiks knirschen kann, davor hatte der ADAC gestern schon gewarnt. Frauke Engelmann wartet am Westkreuz auf ihren Sohn, der mit dem Auto aus Hamburg kommt und sie hier einsammeln will. Er hat gerade angerufen, dass er sich verspäten wird. Ich habe das gestern schon gedacht, dass, es auf jeden Fall, also dass auf jeden Fall ganz viel los ist auf den Straßen, weil viele Leute natürlich jetzt das Auto nutzen. Obwohl wir das ja eigentlich gar nicht wollen. Wir wollen ja gerne, dass sie den öffentlichen Nahverkehr und Züge benutzen, auch um zur Arbeit zu fahren. Heute ein frommer Wunsch, nicht nur in Oldenburg. Hier versuchen an der Abfahrt Harentor einige Fahrer dem Stau in Richtung Bremen zu entkommen. Wir haben noch Glück gehabt. Aber hier vorne, das ist Katastrophe. Das kommt viel zu spät zur Arbeit und muss sich abhetzen. Und das ist blöd einfach. Es nervt gerade, weil überall ja Hund und Zubaustellen sind. Ähm, aber es muss ja gemacht werden. Nützt nichts. Jetzt habe ich grün, ich darf den Verkehr nicht aufhalten. Schönen Dank am Auto, daran geht heute wohl auch für viele Abiturientinnen und Abiturienten des Obo-Emmius-Gymnasiums in Leer kein Weg vorbei, um pünktlich zu ihren Abi-Klausuren zu kommen. Denn im Landkreis Leer wird heute auch der Schülerverkehr bestreikt. In Niedersachsen stehen an vielen Schulen Abi-Prüfungen auf dem Plan. Die Schulleitung des Obo-Emmius-Gymnasiums hatte aber gestern vorsorglich auf der Webseite der Schule vor dem Streik gewarnt. Hier. Komm, her. Komm mal sitz. Kein streikbedingter Stress heute für Tom Schulte aus Wiefelstede. Er hat sein Pensum entspannt von zu Hause aus geschafft und von den Problemen im Berufsverkehr nur am Rande etwas mitbekommen. Stress für alle halt, ne? Und äh, ja, so bin ich froh, dass ich heute da halt nicht lang fahren musste. Ne? Er hat mit seinem Arbeitgeber abgemacht, dass er auch in Zukunft flexibel Homeoffice machen kann. Nicht nur, wenn gestreikt wird.